Liebe Freunde, durch den Bundestagswahlkampf ist meine Zeit derzeit stark eingeschränkt. Aus diesem Grund wird die Videoreihe "Denk mal drüber nach bis nach der Bundestagswahl am 26. September 2021 pausieren. Das nächste Video für euch, um drüber nachzudenken mit politischen und gesellschaftlichen Themen, wird am 6. Oktober online gehen. Bitte geht persönlich zur Wahl. Überlegt euch gut, welche Partei ihr eure Stimme gebt. Meidet Briefwahlen. In der Videobeschreibung findet ihr Links zu Videos in Bezug auf Wahlen, die euch interessieren könnten. Euer Jörg